Freunde, lieben und schön, dass ihr am Start seid aus Berlin. Ich habe den einzigartigen Block hier am Start. Morgen, Einen wunderschönen guten Morgen. Ja? Ja. <lacht> und, und auch Die. schönen guten Morgen an deine Zuschauer auf jeden Fall. Ja, Blocky ist so gesehen, also wenn ihr in fahren, aber auch in Berlin hinsichtlich geil Fressen, dann kommt ihr zu Blocky und zu Schlovi, der ist hinter der Kamera, der Was kommt genau. gleich auch mit rein. Genau. Ja, Und Blocky führt mich jetzt heute und heute durch eine kulinarische Tour. Wir werden die heftigsten Läden hier testen. Wir werden die heftigsten Läden testen, ne Blocky? Ja, das verspreche ich dir. Ne? Wir haben ja jetzt am Mittwoch um 17 Uhr schon zusammen ein Video rausgehauen. Ja, und das haue ich in die Videobeschreibung am Ende, ne? dass ihr da direkt drauf könnt. Das ist quasi das Gleiche nochmal nur auf deren Kanal. Ja, gleich ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Nee, ich habe mir wirklich die Knaller für heute aufgehoben okay. ne? und das war ein bisschen Ghetto-mäßig, also checkt das auf jeden Fall ab auf unseren Kanal. Aber heute wird's geil, das verspreche ich dir. Ne? Ja, ja, Soll ich dir schon verraten, wo es hingeht? Ja, hau mal raus. Also wir gehen jetzt, ich habe gestern gesehen, es war eine endlose Schlange, da hat man eine anderthalb Stunden angestanden, deswegen haben wir jetzt einen Termin dort. Sunny Sue heißt der Laden und dort gibt es Waffeln mit Eis. Jetzt denkst du dir, Waffeln mit Eis. Langweilig, langweilig aber, langweilig, aber ja. in einer Art und Weise und Form, die wirklich seinesgleichen sucht. Deswegen unbedingt dranbleiben, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Okay, dann bleiben, dann bleiben wir bei der ersten Station fahren da erstmal hin. Genau. Ich, wir hauen eben Schlopi nochmal zur Begrüßung rein und dann ballern wir direkt los. Oh wie? Ne? Ich freue mich. Ich auch. Okay, wir haben jetzt den Schlopi noch. Was geht ab? Was geht ab? Ja, ich bin auch ein Teil von Velvet und Ich mache mich zusammen. Ich würde gar nicht so lange schnacken. Ja, ich jetzt einfach los testen, würde ich sagen. Du kannst wirklich freuen. Du kannst ich dich wirklich ich freu richtig ich freu ich freuen ich bin dabei. Ich. Wir ballern heute richtig ein raus. Aber ja, wirklich, ich hab komplett. schon gesagt, eigentlich kein Zucker, weil ihr wisst, Zucker ist bei mir wie Drogen und dann äh, ja, gehe ich danach ja, steil. Ja. Und Schlopi muss auch noch mal dazu sagen. Er ist auch absoluter Experte, er ist Videograf und er geht manchmal in Bars, wo gleichgeschlechtlich Liebe präsentiert werden. <lacht> <lacht> Ey, damit zieht er die ganze Zeit auf, Alter. Ja. Es war, ein Kumpel. Ja, es war ein Kumpel, es war ein Kumpel. Er okay. fragt für einen Freund, genau. Ja, <lacht> Also Brudi, wir sind hier in der Berliner Invalidenstraße, genau vor der Ackerhalle, dem Rebecenter sozusagen. Und hier befindet sich das... Ja, die Straße nochmal zu unterschreiben. In Invalidenstraße. Okay, alles klar. <lacht> genau. Und ich will gar nicht so viel sagen. Ihr seht gleich selber, ganz großes Kino. Hier war gestern eine riesengroße Schlange. Deswegen wurden wir jetzt schon eingeladen zu kommen. Weil nachher war das die anderthalb Stunden. Ja, Blocky hat mir ein Bild gezeigt, die haben da echt bis da hinten gestanden, das hat Kollegin nochmal geschrieben, geht da morgens hin. Er hat das klar gemacht, das ist das geil, die kennen die Jungs aus der Gastro hier oder beziehungsweise jetzt auch aus so Läden. Wir können da alles abfilmen, wir können da nochmal was zeigen. Und wichtig für mich auch, Blocky, also eher gesagt an euch, wenn euch die Videos mit Stubi und Blocky gefallen, das Essen, wenn ihr das Essen feiert, haut's rein in die Kommentare, ich komm doch mal wieder und dann machen wir ihr Burger-Tests, Döner-Tests und was anderes. Alles einfach. Und vegan auch kriegen wir auch hin, Digga. Wir stehen für Essen und für gutes Essen ja, und für Mann. Berlin. Alles klar, ab geht's. Komm. Also hier haben wir den Chef Theo. Ne? Der war vor kurzem schon mal da gewesen und haben hier auch ein Video gedreht. Was sehr gut angekommen ist wohl, ne? Und heute dann für Holle. Ja, Mann. Ja, Mann. Also ich muss sagen, erster Eindruck. Kann nicht ganz passen. Eigentlich müsstest du so aussehen, so eher in die <lacht> Richtung. <lacht> Aber es schmeckt bestimmt trotzdem. Wir sind gespannt. Ich freue mich auf euch, Männer. Wie willst du deine Waffel haben? Was, was magst du? Also ich, ich brauche Brownie auf jeden Fall. Brownie brauche ich drauf, brauch, ich brauche Käsekuchen. Als Kind immer Käsekuchen gefressen, gibt nichts Heftiges. Danach haue ich mir irgendwas, ein paar Streusel noch drauf. Ich bin überfordert von den Eindrücken. Ich bin echt ein bisschen überfordert. Richtig. Dann äh, geht es darum: Vanille oder Schokowaffel? Ich nehme Schokowaffel, safe, safe. Richtig. Guck mal Hallo was ich habe. Das ist heftig, das ist heftig. Ich, ich muss auch eins noch sagen Leute, ne. Ich frage mich nur, wir sind jetzt morgens hier. Es ist jetzt keine Ahnung, wie spät haben wir jetzt Blocky? 10, ja. 11 Uhr oder genau. so. Ich frage, mich trotzdem, wer haut sich morgens sowas rein? Also ich bin danach, würde ich mir jetzt echt, normalerweise, ich müsste jetzt zur Arbeit, ich würde durchdrehen danach. Brudi, das ist ein süßes Frühstück, wie Marmeladen würde Das ist Aloe solche... Vera mit Pfirsichgeschmack. Genau, Pfirsich Aloe Vera. Heftig, Mann. Das, ey, <lacht> du hast so 40 Stücke noch drin ja, genau. ja. mhm. also es schmeckt als würdest du frisch in 40 einbeißen reinbeißen, krass. Und jetzt warte mal, Geil. Auf, was jetzt kommt. Geil. Wir wollten einfach anders sein mhm. und das ist einfach halt unser Steckenpferd. Wir ja. wollen immer die Ersten sein, wir wollen einfach der Trendsetter sein ja. und bis jetzt ist die Rechnung aufgegangen. Aber wir haben auch natürlich, äh, wir dürfen nicht stehen bleiben. Das stimmt, das stimmt. das ist euer einziger Standard, oder habt ihr noch einen? Wir haben in Köln einen und mhm. einen in Österreich in Innsbruck. Okay, krass. Und du bist der Leiter hier oder bist du allgemein von allen? Äh, ich bin äh, der Produktentwickler von der Firma. Ah. Also ich äh, lasse mir einfach halt die äh, guten Ideen einfallen. Und die junge Dame ist die Chef ah, Guckt euch das mal an, Leute. Die Waffel halt, wo das reinkommt, nicht irgendwie so Standard, äh, Massenproduktion, sondern ich mache die Waffel selber. Da kommt gleich das Eis rein. Guckt euch das an, Leute. Die Jungs haben mir vorhin Bilder gezeigt bei Instagram. Normalerweise ist es immer so, wenn du Bilder zeigst, das Original sieht scheiße aus. Ja. Und das hier ist genauso, wie, wie du mir gezeigt hast. Wenn das jetzt noch schmeckt, Diggi? Unbedingt dranbleiben, weil ich sag euch, die nächsten Stationen werden nicht minderwertiger, ne? Ja Mann, wir, wir hauen mal rein, wir werden jetzt kosten. Der Frozen Joghurt hat nur 5% Zucker, nur 5% Zucker und es hat weniger als 50 Kalorien pro 100 Gramm. Ach, das ist heftig, das ist heftig. Ne, geht echt durch. Wie waren denn so die ersten Happen für dich? Also das Eis... Unglaublich fruchtig, wirklich. Wie ihr schon sagt, die machen alles selber. Da sind ja wirklich Früchte drin, logisch, na klar. Aber diese Frucht kommt einfach komplett durch. Alleine vom Eis bin ich schon geflasht. Brownies braucht man nichts zu sagen. Schaut mal, wie er schon gesagt hat, Internet lügt oft. Ne? Sieht man schon bei Instagram und die ganzen fotogeshopten Bildern der jungen Damen und Männer. Aber hier ist es wieder ein ganz anderes Level. Hier lügen die Bilder nicht. Wollen ne? wir Zungenkurs noch mal geben, eben mal. Nee, nee, nee, <lacht> ich kann dir eins sagen, ne? bevor du natürlich auch noch mal links abgibst. Auch die Waffe, ich habe sie jetzt probiert. Das ist Geschmacksexplosion, zusammen mit dem Eis. Noch das Feeling, das alles selber gemacht hat, wie der Kollege sagt, kaum Kalorien drin. Hier kannst du vorm Sport hingehen, nach dem Sport, scheißegal. Was hast du jetzt zu, ne? zu dem? sprachlos. Ne? Ja. Ja. Ein paar frische ähm, Obstsorten. Muss ja nicht immer Brownies oder irgendwie Harrywurst drüber sein. Da kannst du auch herkommen. Mit oh. weißen Kissett und Erdbeeren und Schokocrumble, dachte ich. Da würde ich einmal da muss ich einmal eins machen, Schobi. Na komm. <lacht> an der Kuppel, an der Kuppel nochmal. An der Kuppel, Kuppel ja, ja. Ja, diesen hier. Das ist echt Foodporn ist das. das ja, ist Foodporn. Ja, Muss ja hm. so. Steck ihn rein. Die, steck ihn rein. Magst du das, beim Block ihn reinsteckt vor dir? Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Das, das gönne ich mir. <lacht> Schlovi, du warst der, der in der Haus gleich <lacht> nee, nee, den nee. Äh, Bar Stille. unterwegs war. Heute. Jetzt kommt der schöne Schlovi nochmal. Sexy Schlovi in ja. äh, Berlin auch genannt. Ja, ja. Sexy hier auf einem ganz anderen Niveau hier. Ganz anders. Andere Liga. Warte. Ich möchte noch eins einmal kurz machen. Komm doch komm mal her. Ja. Wir geben jetzt mal einen ganz großen, okay? Ein ganz großen, ein ganz großen C. Denke ich scheiße. Doch, doch. Toll, hat er gesagt. Das ja. läuft ja aus dem Ruder bei euch beiden, ne? Komm mal her, komm mal her, nimm den mal, komm. Da, wird da, was, da, da geht gerade was in der Hose nach vorne, Leute. Wer kann ich das nicht Ob sagen? Ob das bei mir oder bei ihm ist, dürft ihr entscheiden selber hier. Also, ne? Einfach Sunny zu, merkt euch diesen Namen und krassester, checkt das auf, ne? Laden hier einfach. Mhm. Wenn ihr mal in Berlin seid, kommt hier unbedingt hin, Freunde. Das muss man mal gegessen haben, oder? Kann ich nur bestätigen. Wenn ihr in Berlin seid, gebt das ein. Google, Instagram, alles. her hier. Hör hier. Ja. No. Ähm, ich würde sagen, wir essen jetzt die genüsslich auf und dann stelle ich dir den zweiten Kracher vor. Ich hoffe, ne? zum nächsten Knaller. ich hoffe so wie hier, Blocki. Boah, ne? ja. Blocki, wo geht's jetzt hin? Es geht zu Pamphylia. Oh. Also wir sind ja auch die Döner-Experten. Wir haben ja weiß ich wie viel, ach Gott, nee, Dönerfolge. Ich bin der Döner-Experte, die. Ach, ah. bei Döner-Experte. Okay, aber wir für Berlin, du halt, wir wuchsen Mutter Ich finde es immer schade, dass Berlin immer für Mustafa's Gemüse-Döner oder so steht. Was wir ja. dir heute zeigen, ist wirklich Extraklasse. klasse. Ja? Okay. Sogar der Duck von Kitchen Impossible, guter Freund, einer der besten Köche hier geht selber dorthin. Okay. Also es steht wirklich für höchste Qualität. Kalbfleisch in Scheiben. Die machen das dürenbrot also selber. gemacht, das Fleisch auf der Spieß selber gemacht. Genau, Spieß selber gemacht. Dürrenbrot selber ausgerollt vorhin. Ja, mit so einer Brotmaschine und rein. so richtig krass da. Und ganz großes kino und dort essen wir den düren sozusagen und weil das Fleisch so eine hohe Qualität hat, du schon auch sagen? Wirklich, Ja, wo man ja? Auch wirklich kein Geld mit verdienen kann quasi. Das ist auch, hat auch keine Laufkundschaft sozusagen. Ja. ausgewählte Leute gehen dorthin. Essen wir das ohne Soße, ohne Salat, einfach Komplett nur das frische, ohne. weiche Brot. Mhm. Und es wird in deinem Mund schmelzen. Ja. ich bin gespannt, weil ich war ja auch schon Döner-Check in Berlin unterwegs. habe natürlich Mustafa gegessen. Aber generell bin ich auch Fan von alles selber gemacht, Fleisch selber gemacht. Und ich werde so vorab schon mal mein Urteil dazu abgeben. Vielleicht haue ich es bei mir im Döner-Check ja noch mal extra raus. Aber erstmal für euch das Feedback, was ich so sage zu eurem besten Döner Berlins, oder was? Wir äh. haben ja viele Döner getestet. Ich glaube, jetzt schon 30 an der Zahl auf unserem Kanal. Ja. Aber das ist wirklich unsere Eins Unser ja. Eins. Okay, ja. ich bin gespannt, Jungs. Genau. Ab Perfekt, geht's. ab geht's. Kleiner Einspieler zwischendrin, ZEK Plus ist nämlich heute auch am Start mit einem Low Carb Protein. Ich hau mir, sage ich euch wirklich nur noch Low Carb rein, außer ich hau mir das vegane Protein von ZEK Plus rein. Einfach weil ich so fresh schon wie ein Schwein. Und dann spare ich mir hier ein paar Kohlenhydrate, kann ich ans Herz liegen, White Chocolate und Stracciatella. Derzeit mein Lieblingsgeschmack. ihr wisst, irgendwann brauchen wir mal Abwechslung, aber das ist das, was ich mir im Moment gebe. Und jetzt geht's weiter im Video. So Brudi, hier genau am Leopoldplatz im Herzen von Wedding. Pamphilia, ne? Pamphilia. Direkt am Leopoldplatz an der ecke an der Kreuzung. Ich sag jetzt nichts mehr. Die Bilder werden gleich für sich. Digga, durch. das wird Gaumbumm zu Und für ich, ich muss sagen, ich habe eben zu Blocky im Auto gesagt. Äh, ich dachte, er hat so einmal aus Versehen Pass verraten, nicht, dass sie jetzt mit Döner kommt, so wieder da normal, Standard-Massenproduktion, sondern er kommt mir mit einem Döner, wo alles selber gemacht ist. Aus würde ich jetzt mal sagen, Filetfleisch, keine Ahnung. Also Blocky, du weißt, was ich mag. Digga. Oh, oh, okay. Leute, wir haben jetzt den Spieß am Start, den zeige ich euch gleich. Loki, was kommt genau für ein Gericht jetzt auch nicht zu? Ich dachte eigentlich Döner, du hast mich so ein bisschen verwirrt. Es ist nicht Döner genau, es ist ein bisschen was anderes. Also du bekommst natürlich auch einen Döner, ganz normal. Ja. Ne? Also äh, entweder in der oder im Brot. Aber mit was und jetzt? Soßen. Aber was krieg ich jetzt? Aber, äh, da es vielleicht so eine hohe Qualität hat mhm. und auch das Dübenbrot hier selber vor Ort gemacht wird. Ne? Es wird ausgerollt für dich, der Teig, dann kommst kurz in den Hol Holzofen rein. Mhm. Ne? Total weich, total frisch, höchstens 20 Sekunden ganz kurz in den Ofen. Das frische kostet Fleisch abgeschnitten. Kannst du nur den Geschmack des frischen Brotes mhm. und des Fleisch haben, man, das ohne dass du es durch eine Soße oder einen Salat verfälscht oder? Ja, Mann, ja, Mann. Ja. Und genau das machen wir. Der hohe Genuss quasi. Es wird dir auch der Zunge schmelzen Und das wirst du gleich sehen. Hast du so noch nirgendwo gegessen. Verspreche ich nicht so viel. viel. Aber ich, ich bin ja. gespannt, die. ich bin Doch, gespannt. da verspreche ich zu so viel. <lacht> also, wird gut. So, Holle. Das hier ist dein Spieß, ja, Alter. Also. Ja, Mann. Also eben sagt Schlubi schon Sieht fast wie Chicken teilweise aus, aber das mache ja. ich rein. Drin das ist rein wirklich Rindfleisch. Kalbfleisch. Kalbfleisch. Sorry. Kaltfleisch. Kaltfleisch, Kaltfleisch, Kaltfleisch, Kaltfleisch, Kaltfleisch. Genau. Ich zeig dir, wie man das hier ist bei uns im Wedding. Du machst einfach nur so. Nimmst du da einen richtigen Batzen rein. Egal. Du brauchst. Krank. Du hast was keine Soße da im Mund? Das ist krank, Leute. Ich muss kurz einmal aufweisen. Dann kriegt ihr von mir ein direktes Urteil, weil was da gerade passiert ist heftig. <lacht> dann schreibt es auch noch mal in die Kommentare, wenn ihr den Döner test. Weil das ist jetzt kein Döner, aber von diesem Laden auch noch mal einen Döner-Check haben wollt. Ich weiß nicht, was da passiert. Das geht natürlich wieder in die beste Döner-Deutschlands-Bewertung rein. Egal, es ist halt wirklich Gaumen-Ballern. Ding. Es ist die perfekte Mischung einfach aus Fett, Fleischgehalt. Unglaublich, ne? Bruder, du wirst, die wird auf die Finger geschlagen, wenn wir dich hier jemals sehen mit Soße. Gucke, ja. okay. Da darf keine Soße zugegessen werden. Okay. Ich dachte auch, es ist okay. Naja, lass die mal machen. Aber ohne Soße geht nicht anders. Ich sage euch auf den Punkt, was macht gutes Dönerfleisch aus? Ähm, für mich der Döner muss einfach groß sein. Das muss außen, das muss knuspern, das muss knacken. Und wer für mich Dönerfleisch abschneidet, was noch nicht irgendwie richtig durchge, ähm, äh, richtig angebrannt ist von außen, der gehört verbrannt. Ich muss es einfach so sagen. <lacht> ja, ja, harte Worte. Ja, nee, ist Gut. Und doch. ihr habt ihr wie schon wie sagte dieser. Fett Halt da drin. Und dieses knusprige Fleisch und Dings, was ihr manchmal, ne? was ihr manchmal beim Döner habt, wo ihr kommt rein, weil und denkt, oh das war ja ein geiler Happen. Das habt ihr durchgehend ja, hier. Die ganze Jeder Zeit. Bisse ja. einfach krank. Einfach krank Jungs, wirklich. Hier, die kommt snack den mal nochmal weg. Gib wieder von für einen auch. Wahnsinn, ne? Ja, heftig. Ja. Ja. Von außen musst ihr auch noch schlubiessen. Jetzt müssen die Leute mitziehen. Ja. Ja. Auch auf meinem ja. Kanal von ja. ja. außen. Da ja. müsst ihr essen. Ich spür's ja. euch. Ja. Ja. Ja. Digga, unsere, <lacht> dritte <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> unsere dritte Station. Ach Digga, du weißt ja noch gar nicht, was gleich passiert. Ich sag er ist ein Lügner. Ich sage er ist einfach ein, Lügner. ein Blender. Nee, Digga. Sei, Brief und Siegel Bruder, Oder wenn ich ein einzig bin, da ist es ein Heuschler, Lügner und Blender. Wartet ab. Wenn du da reinbeißt gleich, glaub mir mal. Wenn er nicht noch besser ist, dann darf ich dir ein Tattoo stechen. Ins Gesicht. <lacht> <lacht> <lacht> Nochmal für deine Zuschauer, der Laden heißt Pam was hast du gerade gesagt? Das darf ich noch nicht spoilern, weil ich mach ja. doch mal Döner-Test hier. Das darf, ich noch ja. nicht, das darf ich noch nicht sagen. Okay, na gut, na gut. <lacht> ihr habt was über die Fleischqualität gesagt, aber das werdet ihr, wenn ich hier den Döner teste nochmal, dann werdet ihr erfahren, was ich gerade gesagt habe. Also sollen sie gespannt bleiben, die vorne ja, hier. Auf jeden Fall. Also er nimmt jetzt wirklich den Endbissen hier. Alles wird Fett noch durchtrieben hast du die wirklich wunderschön in deinen Mund gestreckt. Mhm. Sieht auch super also, aus. Also wenn die Leute sehen, wie du den letzten Bissen verschlungen hast, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was hier abgeht. Ne? <lacht> sagt alles, sagt alles. <lacht> Machen wir nochmal so, sagt alles. <lacht> sagt alles. <lacht> ich komm nicht auf klar, der muss da Glutamat reinballern. Auf ich habe eben gesagt, mach nochmal Kamera an. Ich komme nicht darauf klar, Jungs. Ich komme nicht darauf klar. Irgendwas habe ich ihm noch gesagt. Ich eben noch Oder gesagt? das ist einfach nur schönste Fleischqualität. Ne? Gar nicht viel Schnickschnack, Salz, ja. Pfeffer, schön angeröstet, fertig. Ja. Ne? Nachhaltigkeit. Das sagt aber. alles. Ne? Ja aber ja, hau doch mal raus Blocki, du sagst jetzt top das alles noch mal. ich weiß nicht, wo fahren wir jetzt hin? Die. Ja, es ist ein Laden, wo wir wirklich nur spezifisch, was wir eigentlich nie machen, nur in diesen Laden gedreht haben, für diesen Laden. Weil für uns ist es, uns ist es mit das Beste, was bei herzugeben hat. Ja. Malafemina in Schöneberg, oh. italienische Küche, neapolitanische Pizza vom Allerfeinsten plus alles, was es normalerweise nur in Rom und Neapel gibt. Ähm, Arancinis, äh, hausgemachte Koketten mit äh, frischen Kartoffelbrei in der Mitte, ein Mozzarella-Kern, den du so lang ziehst. Frittierte Pizza. Wir, wir bringen es auf den Punkt, wenn du einen 85-jährigen Opa ein Ding ziehen müsstest oder du dürftest nie wieder da essen, was würdest du machen? Ich würde den 85-jährigen Zweimann Ding ziehen. <lacht> Nein! <lacht> sag jetzt, ja, natürlich, sag jetzt. natürlich. Ich würde da natürlich nie wieder essen. Aber <lacht> Lüge! Lüge! So was möchte ich machen, keine Gewalt. Aber ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich äh, absoluter Extraklasse. Und dazu ist noch zu sagen, selbst Pizzabäcker, selbst die besten Läden äh, von Berlin, Köche, italienische Köche, italienische Pizzabäcker, in ihrer Freizeit gehen alle dorthin und essen da auch Privat. Das ist die beste Pizza von Berlin. Dann würde ich sagen, let's go. So Leute, Pizza, letzter Laden, Blocki. Ich muss sagen, Pizza fällt mir schwer in meinen Gedanken, so fan fantasiemäßig auszumalen, was ich so groß abheben soll, weil Pizza finde ich meistens ein bisschen so ein bisschen so aber dass sie wirklich was voll abhebt weiß ich nicht ob du das äh, ja jetzt garantieren kannst Block, ich hau raus <lacht> ich muss selber nur lachen also. ja. Erstmal ist es ja keine normale Standardpizza. Äh, es kann ja aus dem Steinofen kommen, es kann aus dem Holzofen kommen, es kann weiß ich woher kommen. Und das ist eine neapolitanische Pizza. Die hebt sich sowieso schon vom Aussehen komplett von anderen Pizzen mhm. ab. Ne? So fängt es schon mal an. Und wir haben ja auch einfach noch eine frittierte Pizza. Ne? Wirst du auch gleich sehen mit scharfer Salami. Mhm. Und wir haben hier einen Mix aus Arancini, selbstgemachten Koketten und so weiter und so fort. Und ich habe noch einen wundervollen Nachtisch für dich. Oh, äh, jetzt, wird richtig, woanders, jetzt ist richtig gut. Und hier, was ihr jetzt seht, ist wirklich dieses, ach, die, dieses, äh, die sind sind das wirklich jetzt so zum Abschluss. Das zum Abschluss, da kann man sich nochmal richtig genehmigen. Ja. Genau. Und das werden wir jetzt tun. So Freunde, wir durften jetzt mal ja. rein. Und hier geht's direkt zur Sache. Wenn ich nicht wüsste, dass wir in Berlin sind, kein Scheiß zu dieser Ausschnitt. Könnte mitten in Italien sein. Toll. Also, das ist echt so vom Feeling her, ich schmecke die Pizza jetzt schon. Jetzt schon, ja? ja, ja, ja ich schmecke sie jetzt schon. Ist da irgendwas an deiner Maske kleben geblieben? Essensbrechen nee. oder? ein Stück äh, Dönerfleisch. Aber das war's <lacht> auch. <lacht> Ich sag euch ehrlich, alleine von, von dieser Handwerkskunst, wie die das jetzt zubereiten, es sieht, sieht schon heftig aus. Wenn es jetzt auch schmeckt, na, das weiß man ja auch nicht immer. Der Schein trügt manchmal. Du wirst sehen die, du wirst sehen. Pass auf Leute, ein Sieg auf dem Herzen, irgendwie Blocky zeigt mir alles, alles ist heftig, was er mir zeigt, nicht dass ihr denkt, ich Aber scheiße, ihr wisst, wenn jetzt Rata irgendwas Köfte Spiels kommt, ich sag, wenn scheiße ist, ich habe da kein Problem mit Donut, wenn es mir nicht ganz so gut schmeckt, also ich hau das raus, auch dass du nur Bescheid weißt, Blocky, genau. ich schieb, ich schieb mir das Ding jetzt direkt in die, in die Binsen. Das ist so weich und luftig und das Ding. Also eine die eine Tomatensauce, die dir in den Mund läuft. Ja, haben Schauling. gesagt, das ist eine Tomatensuppe auf Pizza. Freunde, so. Und wie gesagt, ja. so machen, so einklappeln und dann so isst man die, ne? Ich muss jetzt meine... <lacht> Was ist das? kämpfer oder ich weiß nicht? <lacht> also, um, um sie sozusagen zu sagen, Ich will die nicht, nicht jetzt enttäuschen, ne? Hm. Aber die ist auch heftig. <lacht> Ey, da riecht richtig Spannung hier rein ey, ey, das wollte ich noch mal kurz von diesem... Ja, ich das, dachte mir nicht, sein. Ja, jetzt. Ahnung, also wie du eben sagtest, ähm, Tomaten, Tomatensuppe auf Pizza irgendwie so gefühlt hüllt sich jetzt. Finde ich die Umschreibung nicht so heftig an, wie es ist. Deshalb versuche ich es nochmal auf meine Art zusammenzufassen. Ihr habt die, die wirklich, die läuft irgendwie rein. Dieser Mozzarella, der flüssig ist, ihr habt die Aufnahmen gesehen von der Pizza. Der gibt den Ganzen diese sanfte Note und dieses Brot, Leute, als hätten die da zu 90% Butter reingemacht. einer hat so ein bisschen sogar an Pfannkuchen. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme. Aber diese Fluffigkeit und dieses knusprige Außen, muss ich sagen, die hebt sich nochmal ab. Ihr wisst, ich mache auch Pizza-Checks. Die brauche ich jetzt gar nicht mit rein. Und da ja, doch. Sage ich Pizza Check bisher diese Pizza gebe ich eine 8,9 eine 8,9 die ist bisher im Pizza Ranking die nehme ich auch mit bei mir ins Pizza Rankings ist bisher die beste Pizza die ich gegessen habe. Ach in meinem nee, Pizza Ranking nee. es ist auch für mich die allerbeste Pizza die ich je gegessen ja, habe wir haben noch hier in Berlin Solo Pizza Props gehen raus auch gute Freunde von uns aber wie gesagt guckt euch mal das an dieser Teig die Rösterung vom Teig und dann hier diesen ich sage euch so wie es ist. Ihr könnt auch nur den Teig bestellen, nur das hier außen und das werden Renner. Weil alleine der Teig, der ja. ist wirklich schon außergewöhnlich. Schlovin, du ich darauf hast... gewartet habe. <lacht> er liebt es ja, ne? Wie die Pet. Hey wirklich, die ist top, Alter. Holle. Egal hey, oh, oh, ist. Oh, danke, danke schön, danke schön. Oh, da fühlt er wieder, ne? Er da fühlt. Fühlt er wieder. Guckt euch diese Strahlebacke an, wirklich. Und eine Strahlebacke. Ein feini. Das ja, ist ja. ein feini. Wir würden gerade gerne das Feini, der. Ja. Ja. Ganz ein Feini. Ich wir, zeig wir, dir. Wir, wir ballern jetzt das nächste. So, so pass auf, ich zeig's dir. Digga. Ja, komm, stell uns mal vor, was du hier noch oh. Hast. Oh. Pass auf, Wir haben hier, es hat schon alles, eine frittierte Pizza sozusagen mit Mozzarella mhm. oben drauf. Mhm. Dann haben wir hier, mein lieber Holle, pass mal auf. Arrancinis. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, dass es. Von außen frittiert, knackig wie ein Kammerbär. Ein Kammerbär zu sagen ist sogar eine Beleidigung gegenüber diesem. Ich bitte dich in diesem Moment, Blocky. Öffne den Heiligen Gral. <lacht> öffne ihn einfach. Knackige Hülle. Weicher Kern. Und innen drinne hast du einen rinderra Das Digga. ist so wie ich. Harte, harte Schale, weicher Kern. Wir stoßen an. Krüsterchen. Automatisch habe ich auch Pizza gegessen im Hintergrund. Ja, ja. <lacht> mhm. Ihr kennt ja Kroketten, ne? wie ihr sie kennt. Das ist eine Krokette, hausgemachter Kartoffelbrei und in der Mitte. Mhm. Ja, genau dieser Faden, genau mhm. den willst du haben. Mhm. Mhm. Noch mal zu den Dingern. Oh. Ich muss sagen, Wahrscheinlich kann man sie nicht besser machen, ist aber nicht 100% mein Geschmack, muss ich ehrlich sagen. Okay. Aber diese wiederum, wow. dieser Kartoffelbrei da drin, wie von muddy Als hättet ihr Kartoffelbrei von muddy damals, wo ihr acht wart, schön mit Milch und, und keine Ahnung mit drin und die Mozzarella frittiert. Krank, äh, Krank. Okay. Die sieht natürlich auch sehr, sehr wild aus, ne? Nimm dir hier dieses Stück, Digga, komm. So wie eben, die an essen oder ist die ein bisschen steifer? Ich hab sie selber noch nicht gegessen, ist bei mir auch bei mir. Wisst ihr, okay. was heftig ist? <lacht> <Und> bloggy <lacht> bestätigen, es schmeckt wie Pizza, aber es ist dieser krasse Crunch-Geschmack. Ihr, ihr habt eine Pizza, nur halt hier? Die knacken lecker. weg, wie so ein, wie, keine Ahnung, wie so ein, wie heißt die, wie Cracker oder so. So ein Mhm. Boah, das ist echt mies, ne? Wir brauchen einen auch gleich nochmal. Ich ja. brauche noch ein Stück aus der Mitte. Oh, da ist was wunderbar. Oh, das ist sehr, sehr lecker, Digga. Das ist groß Kino. Und das sowieso immer krank ist, wenn ihr sowas Knuspriges habt, passt auch was Flüssiges trifft, Wie in diesem Fall die Tomatensauce. Und das macht halt das Trockene, macht wieder saftig, das Zusaftige wird aufgehoben von dem Trocknen. Es ist einfach eine perfekte Mischung, ein schönes Zusammenspiel. Also, also hätte es ein Albert Einstein gegeben, der Mathematik <lacht> fürs Pizzaessen. Da setzt sich jemand hin und denkt nach. Er denkt nach. Ja, also snack rein. Kurz. Ich passe mich kurz, Leute, ich weiß... Pass... Snack rein, Digga. Dein Kanal, snack rein. Wie <lacht> <lacht> eine Wolke, das Ding. Ja. Mit dem Basilikum. Oh, guck mal mit. Hier. hier, mit scharfer Salami. Ja, mit scharfer Salami. Nimm richtigen Wobei. Happen, richtigen Wobei, Happen, Digga. Hier. Ja. Das ist Food. Also, für mehr solchen Food-Content <lacht> abonniert Wer will mich, Freunde? Alle Abo rein und auf Ehre, Jungs. Wirklich. Der deren Kanal, der sieht ja nur so einen Scheiß. Also, im positiven Sinn, die haben es verdient. Glaubt mir. Ja. getierte Pizza. Mh. Mann, Alter. Ich kann da nichts mehr zu sagen, Leute. Auch das ist einfach krass. getierte Pizza, das ist das, was wir gesagt Die Salami da drin, schön scharf. Von den Jungs kommt jetzt ja zeitgleich jetzt auch noch mal ein Video raus. Richtig. Wo ich auf deren Kanal los bin. Und da haben wir Toffee Boss getestet. Richtig. Ja. Und, und letzten mit äh, unsere Foodtour. Genau, die baller ich beide in die Com äh, in die in die, in die in Abspann. Ich baller euren Kanal in den Abspann. Danke. Wie gesagt, pflicht Abo, pflicht Video gucken von den Jungs in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt. Auch den Stobi noch ein bisschen mehr. Stobi, komm, teste mal an hier. Du ja. hast dich so gefreut hier auf den Tag. Also wie gesagt, ich glaube Berlin hat nichts schöneres zu bieten. Mmh. Ja, Hauptstraße 85 Malafemmina, meine Freunde. Prost oder? Cool story, Lieber. Auch, wenn du richtig isst, musst du aussehen wie den Sau danach. Weil richtig. du alles vergisst, wenn du so geil schon. Du hast da drunter gleich eine Pistazienschokolade. Ah, komm, los. Ich bin locker fluffig im Mund mit einer Pistaziencreme. Man muss sagen, wir haben den ganzen Tag gefressen. Wenn du normalerweise in Essen gehst, schmeckt etwas automatisch schon nicht, weil der Magen voll ist. Und das hier, das ist nichts, was du bei Kauf kaufst. Wisst ihr, das ist nichts, was du bei, bei allen kaufst? Das kriegt ihr so nicht. Das, das ist, ist fluffig. Das ist so wirklich nougat style irgendwie. Ja, genau, ja. Nougat haben wir auch gesagt. Ja. Ich will meinen Blick selber gegen jetzt mal sehen. Mm. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Holle, es war mir so ein Vergnügen mit dir, ja. die Tage zu verbringen. Ebenso, sage ich mir, ebenso. Mhm. Brauchst nichts mehr zu sagen, ne? Egal, das ist so ein Windbeutel. Äh. Ja. Ja! Ja Jungs, ich umarme euch und das habt ihr verdient, das hat sich nicht jeder verdient. Ich möchte die Abschlussrede kurz und knackig halten. Klar. Heftige Typen, heftiges Video, der Rest ist, denke ich, alles gesagt. Genau, und, ja, ganz unsererseits. Ne? Uns Auf jeden Fall, gemacht. gerne ja, aber, wieder. Dann bis zum nächsten Mal Jungs. Auf jeden Fall. Lasst ein Like da,